Jo, ich zeige euch ähm, kurz Contao. Contao ist, zumindest wenn es nach dem Christian geht, ein CMS, was man sich auch abends mal auf der Couch installieren kann. Man kann aber auch Enterprise-Seiten damit bauen. Ich habe auch noch einen Zettel hier. Jo, es geht heute um ähm, Möglichkeiten. Contao bietet. Ähm, zu so einiges an Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel hier ist eine, äh, eine ähm, Volltextsuche. Die Suche ist standardmäßig mit dabei. Contao indiziert die ähm, Seiten, die man aufrufen kann im Frontend und erstellt dann ähm, ein Suchmodul draus. Das ist im Prinzip so, wie man es ähm, von Google auch kennt. Man kann hier äh, nach einem Wort suchen oder nach mehreren Wörtern oder wenn ich das hier in, in Anführungszeichen setze, kann ich auch nach ähm, Zusammenhängenden, also nach ähm, Sätzen suchen, Begriffen, Music äh, Academy. Ich kann auch nur nach Wortbestandteilen suchen zum Beispiel. Ups. Ich kann hier ein Sternchen eingeben, dann findet er mir alles, was irgendwie mit, mit MU anfängt. Die Suche ist standardmäßig äh, mit dabei. Eine zweite Möglichkeit, auch ganz wichtig, wenn ich hier Nachrichten habe oder Veranstaltungen, die ich pflege über meine Webseite, dann kann ich die als RSS-Feed anbieten. Ich kann mir hier also Feeds anlegen, dann kann ich News, dann kann ich aus verschiedenen News-Archiven zum Beispiel sagen, auswählen, welche Beiträge exportiert werden sollen. Und das reicht schon, um dann im Frontend einen RSS-Feed zu haben, den man dann... So, jetzt habe ich sämtliche News, die in meinem News-Archiv sind, die auf meiner Webseite angezeigt werden, werden jetzt auch als RSS-Feed exportiert. Hat jetzt genau drei Klicks gebraucht. Und so kann ich schon meine Inhalte dann auch mit anderen Plattformen teilen. Contao hat auch ein Newsletter-System standardmäßig mit dabei. Man kann sich also über die Webseite ähm, in den Newsletter eintragen. Das Ganze geht nach dem Double-Opt-In-Verfahren. Also wir werden auch ähm, die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen mit berücksichtigt. Wenn ich dann, ähm, wenn ich dann verteile, ähm, Mitglieder, also Abonnenten habe, kann ich meine Newsletter schreiben. Das Ganze, ups, falsch geklickt. Das Ganze funktioniert so, wie wir es jetzt auch bei den anderen CMS schon gesehen haben, so ähnlich wie man es auch aus Word kennt, mit so einem Editor. Und dann kann man das Ganze hier nochmal ähm, in der Vorschau sehen und kann das dann in einem Rutsch an alle seine Abonnenten verschicken. Contao selber verfügt über ein ähm, CSS-Framework, das ist also auch, so wie die ähm, anderen das vorhin gezeigt haben, responsive. Das bedeutet, die Seite kann sich, passt sich dem Ausgabeformat an, wird eben auf Handys anders dargestellt als auf breiten Bildschirmen. Das Ganze ist standardmäßig schon mit dabei im Core. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir eine bestimmte Seite damit ausgestattet haben, sondern das gibt es standardmäßig, wenn man sich dafür entscheidet, das CSS-Framework zu nutzen. Contour hat eine sehr fein granulare Rechteverwaltung. Man kann also Benutzergruppen anlegen und innerhalb von den Gruppen kann man genau definieren, wo, welche Bereiche darf so ein Benutzer sehen, welche Felder darf der Benutzer editieren, darf der Benutzer Dateien hochladen oder nicht. Ähm, bis hin zu, zu jedem einzelnen Eingabefeld aus jedem Formular kann man genau festlegen, was der Benutzer darf. Wenn man sich dann mal anmeldet als so ein angelegter Benutzer, dann sieht man, dass das ganze Backend deutlich aufgeräumter aussieht. Hier sind also nur noch die Bereiche sichtbar, die der Redakteur auch wirklich sehen darf und innerhalb dieser Bereiche, wenn er jetzt irgendwas bearbeiten möchte, dann sieht er auch nur noch die Eingabefelder, die freigeschaltet wurden für ihn. Contao ist ähm, template-basiertes CMS. Können wir auch mal speichern hier. Und äh, einer, ein großer Vorteil, so ein bisschen Segen und Fluch, ist, ähm, dass man in den Templates, die Templates sind PHP basiert. Das bedeutet, was ich hier mache, ist tatsächlich auf PHP-Ebene. Und äh, dadurch habe ich natürlich einen guten äh, Hookpoint, um eigentlich alles zu machen. Ich, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eine alte ähm, Bildergalerie-Anwendung habe, die in PHP geschrieben ist, und ich möchte die einfach irgendwie in Contao integrieren, muss ich die nicht extra neu entwickeln. Ich kann mir einfach... Ähm, eine PHP-Datei als Entry Point anlegen und kann die PHP-Datei dann irgendwo in, meine, in meiner Seite an der Stelle, an der ich sie haben möchte, kann ich sie einbinden dazu, äh, keine Ahnung, wie das auf Windows funktioniert. Ah, so. Anhand von so einem Insert-Tag ist jetzt natürlich schon für fortgeschritten, aber soll ja auch die Möglichkeiten zeigen. Dann sage ich ihm hier einfach File und dann sage ich ihm hier Gallery.HTML5 nee, Gallery nee, muss sein. So, jetzt hätte ich hier meine, ähm, meine Template-File eingebunden. Das wird also jetzt genau auf dieser Seite, die ich gerade angelegt habe, auf der Seite Social in dem Artikel angezeigt, an genau dieser Stelle. Und was genau dort passiert lege ich im Prinzip in meinem Template fest und das ist wie gesagt PHP, das heißt, da kann ich alles machen. Ich habe da schon die wildesten ähm, Dinge gesehen von Menschen, die sich da komplette Applikationen und Online-Shops eingebaut haben. Template-basiert ist vielleicht nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber es ist möglich. Ähm, und ich denke, das beschreibt Contao auch ganz gut. Contao ist einfach sehr flexibel und unterstützt eben nicht nur den klassischen Lehrbuchansatz, in dem alles an die Stelle geschrieben wird, ähm, an die es vielleicht hingehört, sondern Contao ist ein Arbeitstier. Man kann auf ganz viele Wege zum Ziel kommen und ähm, es unterstützt eben auch viele Quick-and-Dirty-Lösungen, die in der Praxis einfach sehr oft ähm, zum Einsatz kommen. Wie lange habe ich noch? Ah, sie macht einen Neustart. Okay, denn ähm, wir haben ein sehr gutes ähm, Shop-Plugin auch. Leider kann ich euch das jetzt hier nicht zeigen, weil es ist eine Extension und eben nicht mit hier installiert auf der virtuellen Maschine. Das hier ist das Frontend von unserem Shop. Im Prinzip so aufgebaut wie jeder andere Shop auch. Es gibt hier verschiedene Varianten. Man kann hier was kaufen mit Copyright-Hinweis oder ohne. Wenn ich das dann in den Warenkorb lege, wird das mit Ajax aktualisiert. Dann kann ich mir das hier oben in klein nochmal ansehen und kann das dann bestellen, kann in meine Bestellhistorie gehen im Prinzip so, wie äh, ihr das von einem Shop gewohnt seid. Der äh, Online-Shop, da wird sehr viel Arbeit reingesteckt aus äh, drei Ländern. Da wird also aus Deutschland, aus Amerika und aus der Schweiz arbeiten da Leute dran, die sich da zusammengeschlossen haben. Isotope heißt der. Isotope E-Commerce hat eine eigene Seite, die könnt ihr euch anschauen, wenn es euch interessiert. Das ist das Shop-Plugin für Contao. Wie gesagt, haben wir selber im Einsatz, ist sehr, sehr flexibel, unterstützt Varianten und was weiß ich nicht alles.